Hey und herzlich willkommen zur siebten Folge von Tour 4 Wir joinen auf den Server Jawohl Wir warten jetzt hier gemütlich und chillen uns Live Alex ist da unten ah! im Ofen Essen Nicht mehr, also, Wie viel Essen hast du? Ich hab ein Hühnchen Da. 8 ja. und 5 nochmal also 13, insgesamt 14 Bitte was sagen. Ja. ich hab nur zwei. Wie viel? Ja, was? Gibt mal Hühnchen, ein Hühnchen ist noch drinnen, dann gebe ich die D5. Alex, ja, genau. Du gibst mir alles gesplittet? Na, ein Hühnchen kommt ja noch. Ja, ihr werdet da achtmal das gleiche essen. <lacht> ja, super, ich darf wieder switchen. Da, da darfst du Hühnchen ne. So ist das im Leben. Unfair so, und hart. Ich muss mal kurz gucken, was ich in meiner Taskleiste habe. Ich habe noch 16 Eier ich mache mir glaube ich noch einen Wassereimer. Ja, das habe ich gut gemacht. Beihabe? Jetzt so. da. Bam, bam. <lacht> Eimer des Jahres. Der Eimer des Jahres? Mhm. Ich du brauche ich ja Spitzhacke, wie wir da. Ich habe meine auf 3. Also Schwert auf 1, Gap auf 2. Yep. Hey, warum verliere die ganze Leben da? Sind das unsere Gegner? Aber mehr auf dem Server, Alter. Nein. Durch die und hier rund sind unsere Gegner. Hast du noch Gold, Alex? Nee, du? Ja doch, drei Wollen wir eigentlich die, Saate, die Melonen der Wahl anpflanzen oder so? Steve? Nee. Nicht? Nein Okay Ich gehe da Wahl noch Äpfel farmen Mehr Essen wäre aber fast praktisch und, und fucking Bogen darf ich nicht benutzen, für was habe ich denn dann unten drinnen? Für mich. Ich hab Pearl noch unten drinnen. Ah ja, Pearl hätte ja. Weil sie doch wegrennen, dass wir hinterher Pearl, weißt du? Yep. Ich, ich hab gerade eher gedacht zum Wegrennen, aber. <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> ja, die Folge vergeht schon wieder so schnell, Steve. Ja, ich weiß aber auch nicht, wo die sind. Die sind doch ja nicht auf dem Server, gell? Doch. Doch? Ja, ich hab denen auch geschrieben, ihr kommt, Fragezeichen. Dann, soll ich, dann sollte vielleicht ja, das ist schon wieder nur so eine Folge wasted ist ey, dann weiß ich auch nicht. Alex da auf Äpfel zu fahren. Okay. Wo bist du eigentlich? Bei dir. Hey, jetzt sogar noch 10 Brote. Ja moin. Gut, dass du, du das ganze Essen hortest. Irgendwer muss es ja tun. Das ja, stimmt. Da kommt der Lederzombie, Alter. Also, den habe ich auch gerade gesehen. Hä? Äh? Wo, was machen die? Komm, oder? Ja, weiß ich nicht. Alex! Ja? Was? Kannst du mal auf, halt, im normalen Chat zu schreiben und so viele Leute online sind. Ups. Hey Steve, ich hab gerade Karotte gekriegt. Bringt uns das was? Da hinten ist aber ein Schwein. Hä? Was sagen sie? Die runter den Server verlassen? Hey, was soll das? Mir noch schnell essen. Yep. Ich habe aber gebaut von irgendwas. Mm. Von einem Skelett, das mir hier tierisch auf dem Sack geht. Oben war noch eine Kuh. Das ist die Boss machen die schon wieder. Ich will ja, noch. Ist voll, das ist eine Folge wasted, Alter. Ich will nicht noch eine wasten, Alter. Wenn die nicht kommen, brauchen wir einen eigenen Plan. Sonst, ihr ich gesagt, sonst bauen wir Melonenfarm da irgendwo hin. Da in die Nähe, Steve. Sollen wir? Ich lock mich auch gleich aus. Darf er das? Steve, ich mach eine Melonenfarm. Okay. Brauchen die Licht? Die brauchen fix Licht, gell? Ja. Aus der Mate scene. Auch das dort. Warum ist sein Mate tot? Der soll 1 vs. 1 machen. Ja, machen wir doch auch. Du oder so ich? Ja, mir ist egal, ehrlich gesagt. Ja, hey, du brauchst nur so viel Items wieder. Es gibt's nicht. Kommt er? Ja. Sehr brav. Alex, gibst du mir mal deine Gaps noch? Ja, aber was ist, wenn er doch auf mich geht? Oder so in der Richtung? Das macht er nicht. Wo bist denn du? Du bist, hast dich da unten eine Farm gebaut, ne? Ja. Yep. Brauch noch Licht. Du mal. Och, Alter. Gib mir mal wieder Gaps. Zwei Stück. Zwei Stück? Okay. Oh, Alex, was ist denn das hier? Ja, das ist... Der Todestrakt. Na Spaß. Die blöd. Ah. Jetzt habe ich schon einen Amboss weg, die geht es echt halt mehr gut. Ja. Hey, irgendwas mache ich falsch in meinem Leben, das ist so Wie ist denn das so eine Pickaxe geworden? Da hinten ist er okay, ich sehe ihn. Steve, soll ich mitschauen oder nicht? Ja, kannst Ja, aber wenn was passiert, Split. Was soll denn passieren? Weiß nicht. Wo ist denn der? Au. Oh. Bleib mal oben, damit ich das wieder achten wo kann. Wo ist der? Wo ist denn der hingerannt? Alex, du bist angegriffen. Oder? Ja, wie was? Wo ist denn der jetzt hin? Weiß ich nicht So, also, minus 60, komm mit Alex Ja Merk dir mal die go 300, 0 Was? Ich habe schon 300 und minus 60? Hinter mir? Ja Zack hm. Zombies ey Creeper So ist es. Da bin ich doch ich bin noch bei minus 60, wirst Hinter dir ist eine Stimme. Ach, 360. Oh, er ist ja. auf der offenen Seite hier vorne. Kommst du mit? Ja. Weep, weep. Alex, machst du. Bei mir? Jetzt habe ich meine gaps gegeben, zumindest zwei Stück. <lacht> Ey, das ist ja nicht da Jetzt macht Countdown. Ich schon wieder. Spaß. Ich brauche, mach 3, 2, 1, go. Er hat Gaps. Lol. Ob der mir solche, solche Kombos drückt. Stop. Er drückt mal mega Kombos, ne? Okay. Hast du, den, hast du ihn gehittet? Na, ja, das war so vor. Aua. <lacht> oh lol, Alter, was hat er für ein Schwert? Keine Ahnung. Das ist niemals Sharp 3. Hm, hm, fünf Minuten haben wir noch. Ja, der rennt weg. Die Kühe brauche ich. <lacht> der rennt halt echt, ne? Nett, explodieren. Danke. Okay. Alex, kommst du mit? Ja, okay. Du musst hinter mir bleiben, wo bist du? Bist du weit weg? Ja. Yep. Diggi echt. Er rennt halt die ganze Zeit, ne? Würde er uns splitten, oder was? Also, wo bist du, Alex? Hinter dir, zwar weit, aber... Ja. Sieg dich noch. Warum rennt der denn jetzt? Hört doch hier. Ist doch schon die Border zum sehen, fix, gell? Hm, hm. Alex, bist du da? Ja, bin weiter hinten, aber ja. Bin hinter dir. Ich verbrauche mein ganzes Essen. Oh man, er rennt halt. Das ist halt so low. Ja, vor allem, wer Evian nichts tun kann. Hat schon wieder Hit. Die, die, die, die. Das ist ein Tempel gewesen. Was wird denn das, Alter? Aber das hier... Eis, hab kein Essen mehr. Willst du das für mir? Alter, ich hab keinen Bock in der Herze rein. Gib ja. mir mal Chicken oder Brot. Warum scheint man sorry, Alter? Ja, aber eine Stunde wegzurennen. Was ist denn das für ein Kack, ey? <lacht> Muss Nein holen. Krieg den nicht. Sorry, kein Heal. Also ja. 3 Minuten haben wir noch. Ja, super, dann macht er jetzt so lange, bis wir gekickt werden. Weißt du, wie low das ist? Ja, wird man, wenn man neben ihm steht, gekickt überhaupt. Nein, bist du auch noch da? Ja. Viel weiter weg, aber ja. Abo! Lol. Ich muss langsam braten anfangen. Er hat halt keine... Er hat nichts Alex gib mir mal deine Pearl, bitte. Hat okay. Oder gleich. Guck Hm. Alter. Boah, jetzt muss ich schon essen. Ja, gib mir mal deine Pearl. Da ja. Alex, hier. Wo ist er denn? Oh, fahren wir es einfach geradeaus. Ja, aber es schindet halt Zeit. Ich weiß, ja. Wir können in der Folge ja nichts mehr machen. Da haben wir ein Wasser einmal. Hör mich jetzt aber nicht. Alter, wenn wir den da nicht mehr looten können, das ist ja mega Steh. Du? Lol, ich hab gepearled und nichts ist Kriegen aber auch nicht Wenn wir jetzt neben ihm bleiben, werden wir nicht kickt, oder? Nice! Kappen. Ja, wir brauchen eine Kiste, Steve, oder? Ja. Das gibt's schon wieder mal nicht. Ähm, um, geil, wenigstens zusammen. Du bist auch so ein Held wie ich. Ja, Alter, ich bin der Mega-Held, ich bin grad mit meinem Event da. Was ich mach? Steve. Die... Mach mal ein Schild ran, bitte. Yep. 30 Sekunden gekickt hast, kannst du nach Alexis vorbei. Du Diaz raus und das Gold und das Leder und die Strings und die Pfeile. Muss ich, was muss ich mit den Schuldholz machen? Ja? Alles gut. Echt? Ja, Bist du vorbei? Wenigstens haben wir einen Kill, Steve. Danke fürs Zuschauen. Wenn euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Vergesst nicht zu abonnieren, falls ihr nichts zu verpassen wollt. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.